Guten Tag! Mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Ich-Botschaften sind gut, aber gefährlich. Hm? Erkläre ich Ihnen gleich. Wenn es eine Kommunikationsregel gibt, die jeder kennt, dann ist es diese Vorschrift. Wenn du deinem Partner sagen möchtest, dass dich etwas stört, dann fange den Satz nicht mit du an, wie ihn du sollst, sondern mit ich, wie in ich bitte dich. Keine Frage. Die zweite Formulierung wird wahrscheinlich mehr Kooperation auslösen als die erste. Warum finde ich sie aber trotzdem gefährlich? Ich könnte das jetzt äh, theoretisch erklären, aber kürzlich kam mir ein Podcast zu Hilfe. Der Bericht verglich Kreuzungen, die durch Ampeln geregelt werden, mit Kreuzungen, die durch einen Kreisverkehr den Verkehr leiten. Und tatsächlich gibt es hier eine wichtige psychologische Unterscheidung. Um das zu verstehen, müssen Sie sich kurz in die unterschiedliche psychologische Situation der Autofahrer an den beiden Kreuzungsarten überlegen. Wenn Sie sich einer Kreuzung mit einer Ampel nähern müssen Sie sich nur auf ein klares Signal konzentrieren. Rot heißt bremsen, grün heißt beschleunigen, damit Sie noch rechtzeitig zur anderen Seite kommen. Sie müssen also einzig und allein diese einfache Regel beachten. Was die anderen Autofahrer der kreuzenden Straße machen, können Sie ignorieren. Sie wissen, wenn ich die rot-grün Regel beachte, werde ich immer im Recht sein. Ganz anders im Kreisverkehr. Hier ist richtig falsch. Nicht so einfach zu klären. Hm, wie schnell fährt das Auto, das ich links von mir sehe? Kann ich noch in den Kreisschluss einfahren, ohne dieses Auto zu behindern? Sie nehmen vielleicht sogar Augenkontakt auf, um Ihr Verhalten besser entscheiden zu können. Auf jeden Fall machen Sie sich Gedanken über die Befindlichkeit des anderen Autos. Wie schnell fährt er? Wirkt er so, dass er noch abbiegen wird, bevor ich in die Kreuzung fahre? Und, und, und mehr solche Gedanken. Interessant werden Sie jetzt vielleicht sagen, aber was hat das mit der Gefahr des Ich-Satzes zu tun? Zumindest werden sich es die fragen, die noch nicht weggeklickt haben. Tatsächlich meine ich, die Regel mit dem Ich statt Du verführt dazu, sich nur auf das eigene Verhalten zu konzentrieren. Und nicht zu beachten, wie es dem Partner mit meiner Bitte geht. Es ist wie bei einer Ampelkreuzung. Wenn ich den Partner mit einem Ich vorneweg anspreche, glaube ich, alles richtig gemacht zu haben in der Kommunikation. Und muss mich nicht weiter darum kümmern, was der Inhalt meines Satzes beim Partner auslöst. Es ist also... Ganz anders als beim Kreisverkehr, hier ist jede Begegnung mit einem anderen Verkehrsteilnehmer eine Situation bei der man seinen Verkehrspartner genau ansehen muss. Es ist ein kurzes momentanes Einfühlen statt nur sein eigenes Verhalten nach richtig falsch zu überprüfen. Aber genau das finde ich am wichtigsten in der Kommunikation mit dem Partner. In anderen Worten, es ist wichtiger sich einzufühlen, wie mein Wunsch beim Partner ankommt, als dass meine Formulierung korrekt ist. Denn wenn ich die Bedürfnisse meines Partners bei meinem Wunsch an ihn nicht berücksichtige, wird er kaum darauf eingehen, egal wie ich es formuliere. Andererseits, wenn ich berücksichtige, was mein Wunsch für meinen Partner bedeutet, habe ich eine echte Chance, dass er darauf positiv reagieren wird, egal wie ich den Wunsch konkret formuliere. Deshalb finde ich die Ich-Satz-Regel gut und gefährlich und hier ist wieder einmal die gute Nachricht. Wenn Sie sich dieser Gefahr bewusst sind und deshalb sich nicht nur darauf verlassen, alles richtig gemacht zu haben, weil Sie das Ich-Wort verwendet haben, sondern zusätzlich sich in den Partner eingefüllt haben, dann haben Sie die optimalen Bedingungen geschaffen, dass Ihr Partner Ihren Wunsch wohlwollend betrachten kann. Sie wollen noch mehr Tipps aus meiner Erfahrung von über 50 Jahren Praxis, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in